Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel mit Zucker. Heute spielen wir wieder 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Wir sind in der Junpei-Vision. Jun Doch, Junpei. Auf Englisch zumindest. Ähm ja, nach einer ewig langen Folge von gestern äh, sind wir in diesem Verbrennungsofen. Und Santa hat den Ofen angestaltet und Santa hat gestanden, dass er der Gehilfe von, äh, von Zero ist. Kabel, das ist nicht das nicht umknickt, das wäre noch ein Vorteil, würde mir helfen. Ähm ja, wir haben jetzt rausgefunden, dass Center der Gehilfe war, aber nicht Sirius selbst. Äh, danach haben wir das mit June rausgefunden, dass June vor neun Jahren mit uns in Kontakt steht von heute. Das ist sehr verwirrend, das muss ich noch ein bisschen... Ich hoffe, das wird noch erläutert. Fuck, nie gedacht, dass ich die Stimme noch mal höre nach neun Jahren. Was zur Hölle? Was in Gottes Namen reitest du? Irgendwas mit vor neun Jahren? Irgendwas? Dann redest du von diesen scheiß Experimenten. Du machst gar keinen Sinn. Tut mir leid, Lotus, aber wir haben jetzt nicht wirklich die Zeit, um alles zu erklären. Ich verspreche dir, ich erkläre dir alles, wo wir rauskommen. Aber... 17 Minuten haben wir noch. Ich muss ein bisschen leise meinen. Ich weiß, was das heißt, oder? Schmelzen heißt verbrennen. Was, für, was denkst du, was für ein Idiot ich bin? Natürlich weiß ich, was das heißt. Na dann. Verdammt, okay, okay, gut. Ich frag gar nichts mehr. Redet über was auch immer ihr wollt. Aber ihr müsst irgendwas für mich tun, Seven. find es raus. Was? Wieso ich? Sein verstehen und hör, stopp das Ding. Wie zur Hölle. Ja, da muss irgendein Notfall-Ausschalter sein. Da gibt es nichts in der Richtung. Warum willst du das wissen? Ich habe vor neun Jahren danach gesucht. Ja, Lotus ist nicht glücklich darüber. Kann er sie nicht wirklich vorwerfen? Warte. Der Boden bewegt sich. Was soll ich sonst denn sagen, außer was zur Hölle ist das? Was ist das? Was soll ich sonst sagen? Der Boden öffnete sich und eine Maschine kam raus. Sieht aus wie ein Computer. Äh, wenigstens ein bisschen. Da war ein Monitor, ein Bild, ein, eine Tastatur und ein kreuzförmiges Gerät in irgendeiner Art. Irgendwas an der Maschine äh, erschreckte mich, aber ich zwang mich dazu, dahin zu laufen. Okay, wir sind wieder in der ähm Ich war geschockt, Trenn lief mein, mein Gesicht runter. Ich wischte sie weg. Äh, sogar als mehr ihren Platz übernahm und zwang mich von nach vorne zu laufen. Endlich habe ich es erreicht. Ich schaute auf den Bildschirm. Er war leer, leer. Alles, was ich sah, war mein eigenes ängstliches Gesicht. Gesicht, das zurückstartert vom Glas, voll von Tränen. Alles, was ich auf diesem Bildschirm sehe, ist eine Reflexion meines eigenen Gesichts. Ich sehe ein bisschen panisch aus. Ich weiß, ich schwitze wie verrückt, aber... Sine, kind keine of Drives at Home. Aber es zu sehen, bringt irgendwie zurück. Okay, bei. beruhig dich einfach, okay? Alles wird okay sein. Mann, ich wünsche, das Ding wird einfach die Fresse halten. Ja, 15 Minuten. Okay, zurück zu diesem Teil. Wenn es erst jetzt auftaucht, dann muss es wichtig sein. Aber was zur Hölle muss ich damit tun? Hey, beweg dich. Hey. Wir sind alle unter Spannung, Lady, aber das heißt nicht, dass du einfach Leute rumschubsen kannst. Okay, okay, es ist angeschaltet, aber das ist nichts auf dem Bildschirm. Das ist schlecht, das ist wirklich schlecht. Wenn da nichts ist, ähm, wie sollen wir dann damit was machen? Klar, ich drücke einfach Knopf und das wird irgendwas. Ha. Na wie ist es jetzt an? Was auf dem Bildschirm ist? Was ist das? Sieht aus wie ein Puzzle. Ein paar Nummern, Buchstaben über das 505-Muster. Die Nummern gehen von 1 bis 8. Denkst du, das ist. Denkst du, wenn wir das Puzzle lösen? Dann stoppt der Ofen. Ja, naja, wir können es hoffen, oder? Okay, Pössl, wie funktionierst du? Dieser scheiß Stimme schon wieder. Jetzt haben wir noch 13. 13. Shit, 13 Minuten. Können wir das wirklich schaffen? Mein Herz fühlt, dass wir das gleich platzen. Das er damit wir können June retten. Also wir retten June auch, sonst wäre sie ja nicht da. Wenn ich das Puzzle löse, rette ich beide Welten. Nein, also beide Zeitlinien. Wow. Das ist schon geil. Mein Herz schlug, schlug als würde es gleich explodieren. Äh, ich starte auf das Puzzle auf dem Bildschirm. Ich war mir sicher, ich muss es irgendwie lösen, aber ich hatte keine Idee wie. Meine Verbindung von Jump, zu Junpei war für eine Zeit lang weg. Seine Gedanken waren weg, ich konnte keine information mehr von ihm kriegen. Ich fühlte, wie die Sekunden liefen, als ich auf den Bildschirm starte, komplett verloren. Meine Backen fühlten sich heiß an, also meine Wangen, als die Tränen drüber liefen. Dann hörte ich eine Stimme. Hey, was machst du da? etwas Marvel? Muffel, das war gedämpft, ich drehte mich um. Achso, das war Ace wieder. Er ging das Fenster gedrückt, auf der Eingangstür war ein Gesicht, ein ängstliches, böses Gesicht, oder angstentflößend. Das war Hungu. Wie lange hat er mir schon zugeschaut? Ah, weißt du nicht, was du tun musst? Er schrie, aber seine Stimme, Stimme war immer noch gedämpft. Ziemlich einfach. Aber vielleicht muss ich es dir einfach sagen. Löst das Pössl auf der Maschine. Sein Lachen war gedämpft, aber es verriß mein Herz wie die Klauen eines schlimmen Monsters. Ich biss meine Lippe und starte zu Hongu äh, und kämpfte damit, meine Tränen zurückzuhalten. Du bist eine schlimme, Man eine schlimme Person, ich hasse dich. Oh Mann, wie, kann wie kannst du einen Gentleman wie mich eine schlimme Person nennen? Das ist nicht nett. Ich bin ziemlich fair. Ich brauche keine Tricks oder spiele dreckig. Siehst du, ich habe dir sogar einen Weg rausgelassen. Ein einen Weg raus? Hast du mich nicht gehört? Alles, was du tun musst, ist das Puzzle zu lösen. Mach das und du kannst einen Schmelzofen stoppen. Was bringt es, das zu stoppen? Du wirst mich nur fangen und nochmal machen lassen. Ich werde dir nicht zuhören. Äh, wenn du mich eh wieder nur reinwirfst, werde ich, werde ich am besten einfach jetzt schon sterben. Meine Güte, hast du mir nicht zugehört? Ich habe gesagt, ich bin fair. Wenn du das Puzzle geschafft hast... Puzzle der Verification... Achso. Ähm, wenn du das besser löst, wird die Verifikation des Red aktiviert werden. Wenn dieses Experiment irgendwelche soliden Resultate bringen muss, muss es eine Chance für Erfolg geben. Wenn du Erfolg hast, wirst du es bekommen. Die Bestätigungsfunktion vom Red? Dann habe ich mich erinnert. Bevor Hongo äh, den Raum verlassen hat er zwei Bracelets eingescannt. Zwei Armbänder. Ah, du hast dich erinnert. Jetzt sind zwei Nummern drin, das 1 und die 3. Ah, keine, was ist deine Nummer? Ich schalte runter von meiner linken Hand. Die 6 wahrscheinlich. Eine 5. Eine 5. Aha. Ich schaute nach links. Äh, das Gesicht meines Armbands zeigt eine 5. 1 plus 3 plus 5 gibt 9. Ich rannte zu Tor mit einem 9 drauf. Äh, nahm das Red und drückte meine Hand dagegen. Es bringt nichts. Du hörst nicht wirklich zu, oder? Ich hörte Hongus gedämpfte Stimme wieder durch den Raum. Äh, ich hab's sie schon gesagt, oder? Wenn du das Puzzle lösen kannst, wird, das wird die Bestätigungsfunktion des Red aktiviert werden. In anderen Worten, wenn du das Puzzle nicht gelöst hast, kannst du deine Nummer nicht eingeben. Was für ein Idiot bist du denn? Wieso tust du das? Du würdest niemals was verstehen. Sorry, äh, du weißt nicht, wie es sich anfühlt, jeden Tag von Affen umgeben zu sein. Starte das Experiment, löse das Rätsel. Ich kann, ich weiß nicht wie. Natürlich weißt du nicht, ist das nicht das Sinn? Hast du es nicht verstanden? Ah, du verstehst, oder? Greif auf das morphogenetische Feld zu und du findest die Lösung. Ich kann nicht. Dann wirst du sterben, du wirst lebendig verbrennen. Es wird ziemlich heiß werden in den paar Minuten da drin. Ich stelle mir vor, es wird ziemlich schmerzhaft. Sein ekliges Lachen echote durch den ganzen Raum und sogar sein Gesicht vom Fenster verschwand, konnte ich es noch hören bin in 10 minuten gehen wir zu wir sind noch auf akademi schnucke okay. ich heulte große großes schluchzen durch meinen schluck auf unterbrochen schüttelte meinen körper durch ich war geschockt ich konnte meine angst spülen, wie sie mich runterdrückt, wie ein unglaubliches Gewicht. Irgendwie schaffte ich es, meine zitternden Beine dazu zu bringen, mich zum Gerät zu bringen. Ich starte auf dem Bildschirm. Ich kann, ich kann nicht, ich keine Chance. Ich, ich finde es nicht heraus. Was soll ich dann tun? Ich weiß es nicht. Ich wusste es nicht. Ich wusste nicht mal, wo ich starten soll. Angst sammeln, Angst unterdrückt meine Gedanken. Und alles, was ich tun konnte, war daran zu denken, wie ich sterben würde. Meine Hände schwitzten und mein Blut kochte in meinen Venen. Es war heiß. So heiß, ich konnte nicht atmen. Ich fühlte mich schwindelig. Mein Herz pochte in meiner, K meiner Brust und äh, als ob es sich selber in Stücke zerschlagen würde. Ich fasste meine Tasche. Ich schloss meine Hand um das Ding, für das ich zurückgekommen bin. Die Puppe, die mir Jumpy gegeben hat. Wenigstens hatte ich die noch. Ich hielt sie fest mit beiden Händen und betete. Hilf mir, Jumpy. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, Jumpy. Jumpy, bitte. Hilf mir, Jumpy. Okay. Und dann sind wir wieder zurück. Akane. Akane? Wer zur so Hölle ist Akane? Seid still. Seid einfach still. Seven und Lotus verstehen sie nicht. Ich denke, Clover und Snake haben eine Idee. Clover schaut mich an. Und ich glaube, Snake hat es rausgefunden. Nein, ist egal. Die sind in meinem Weg. Wo ist sie hin? Vielleicht da drüben. Akane, Akane. Kannst du mich hören? Sag etwas. Fuck. Hat irgendwas unsere Verbindung unterbrochen? Ich schwöre, ich habe sie gerade gehört. Scheiße. Akane antwortet mir. Akane. Jumpy? Ich drehte mich um. Ich hörte eine Stimme. Seine Stimme. Ich schaute mich nochmal um. Er war nicht im Raum natürlich. Aber ich konnte sie so locker hören. Als ob er gerade da war. Jumpy. Ich schrie es so laut, so laut wie ich konnte. Akane. Jumpy. Das ist sie. Sie ist da. Das heißt? Akane, Akane. Bist du im Schmelzhofen genau jetzt? Ja, bin ich. Wie, wie weißt du das? Ich konnte nicht glauben, dass er das wusste. Ich verstehe, was Santa gemeint hat. Okay, okay. Es gibt nur eine Chance, hier zu helfen. Du wurdest hierher gebracht, um meine Schwester zu retten. Um Akane zu retten. Ich glaube, ich verstehe sie jetzt. Ach so. Schmelzofen beginnt in sieben Minuten. Jumpy, wir haben keine Zeit. So schnell wie ich konnte, habe ich ihm gesagt, dass ich das Puzzle lösen müsse, um den o Ofen zu stoppen. Verstanden. Und ich hab's. Ich verstehe alles jetzt. Am Ende verstehe ich endlich alles, was es bedeutet. Ich weiß, wieso das Nonary game heute gehalten wurde. Ich weiß, wieso wir gekidnappt wurden und hierher gebracht wurden. Es war alles für diesen Moment. Alles von dem war geplant, um es auf diesen Moment hier reinzurichten. Oh mein Gott. Das ist, das ist verrückt. Ich kann's nicht glauben, aber es gibt nur eine mögliche Antwort. June ist... Zero ist... Akane Kurashiki. Sie rekreierte die Geschichte der Zukunft... Of the Future the of the High Also Sie rekreierte die Geschichte von der Zukunft, die sie vor neun Jahren gesehen hat. Sie probierte sich selbst vor neun Jahren so zu retten. Nein, nein. Sie probiert sich jetzt gerade selbst zu retten. Das heißt dann es nur etwas, was ich tun machen, tun kann? Aber sogar wenn das alles ein ganz verrückter Plan ist. Ich werde sie retten. Ich werde Akane Kurajiki retten. Ich muss sie retten, egal wie. Sechs Minuten? Sechs Minuten. Die Stimme erinnert mich, wie viel Zeit ich übrig hatte. Jumpy? Ja, ich weiß, ich weiß. Häng dich einfach rein, okay? Ich verspreche, ich hole dich da raus. Ich werde dich nicht sterben lassen, versprochen. Also kümmere dich nicht, okay? Gib mir ein paar Minuten. Okay. Meine, Zimmer, meine Stimme zitterte, als ich antwortete. Es war heiß im Raum. Es fühlte sich an, als wäre mein Herz am Brennen. Sechs Minuten oder nicht, mein Herz brennte mit Gefühlen für ihn. Oh. Okay, kriegen wir das zum Laufen, Junpei. Redest du mit ihnen, was? Wie auch immer, egal. Geht aus dem Weg. Hey, was machst du? Vertraut mir einfach, okay? Sorry, Lotus, Ich meine nicht, ich will nicht frech sein, aber das ist viel mehr auf einem Einsatz als ein Stolz. Ich werde mich später entschuldigen, okay? Jetzt müssen wir das Ding zuerst mal anschauen. Wir haben Nummern über diesem Feld. Die Paneele sind nicht in, in der richtigen Reihenfolge. Also muss ich es einfach wechseln. Es ist einfach einfach bringt nichts. Ich muss es einfach probieren. Denk daran, was du schon immer gemacht hast. Ich werde das alleine schaffen, mit meinem eigenen Geist. Ich werde das Problem lösen. Wenn ich äh, Hinweis gedrückt habe, erscheinen Nummern auf, auf den leeren Teilen der Felder. Alles Einzelzahlen. Ich glaube, die Nummern wechseln, wenn ich die gelben Quadrate wechsle. Aber das ist viereck auf dem Boden. Es bleibt leer, wenn ich Hint drücke. Achso, unten rechts. Okay, Hint nochmal zu drücken macht die Nummern weg. Ich muss hier anschalten. Ist irgendwas Spezielles, dass da zwei Modi sind? Was könnte das bedeuten? Ich werde mal kurz resetten. Ja. Also müssen sie passen. Vielleicht muss ich alle Nummern mit 4 gleich machen. Okay, wir haben hier schon überall 9 drin. Das ist schon mal gut. Was passiert denn nicht? Ich, ich probiere mal ein bisschen rum. S und A bringen dasselbe Resultat. Okay. PQRS, da müsste das auch ein 9 geben. Und R ist, also mal schauen, wenn, wenn ich das die Reihenfolge richtig habe, dann ist R2, dann müsste es mit L, -M -N -O -P Q, Q müsste 1 sein, P0, und dann ist O9. Falsch. Wenn ich alle Nummern auswechsle, ändert sich die Hinweise in den in den Lernfeldern, Lernfeldern, äh, Als würden sie von den anpassenden Nummern gewechselt. Für Beispiel 3 mit 5, dann geht die Hintnummer um, hoch, um 2 hoch. Ja, ich weiß, das habe ich gecheckt. Habe ich noch einen Fehler drin? Ich kann das 1 nicht wechseln, das ist fest. Es ist überall eine 9. Sie werden anders verrechnet, natürlich über Quersummen. Ja, aber ich habe doch... Jetzt habe ich über 9 drin. In dem Fall ist 9 nicht die richtige Antwort. Soweit kann ich schon mal schließen. Was ist dann die richtige Antwort? 5? Ich resette nochmal. Das sind auch Buchstaben. Ja, das kenne ich doch schon. Okay, vielleicht muss ich die Buchstaben mit Zahlen austauschen. <lacht> Hier kriege ich keine Nummer rein, das ist klar. Aber wenn ich die alle mit Zahlen auswechsel, was passiert dann? Kriege ich das hin? Ja, ich habe noch zwei Zahlen übrig und zwei Buchstaben. Und die passen noch nicht. Ich habe noch eine 7 übrig. Nein, das wollte ich nicht. Ich brauche da eine 1. Da oben habe ich noch einen Buchstaben. Ach, das ist so mühsam. Okay. Da oben die 3 hin. Passt nicht. Dann da die 3. Habe ich schon. 7 geht nicht. Wenn ich jetzt da die 3 hin mache. Wenn ich da die 1 hin mache. Okay. Und dann muss hier die 3 hin. Und jetzt muss ich das noch in die richtige Reihenfolge bringen. Pass. Oh wow, fuck. Die Auswechseln mit dem O. 7 kommt hier rein. Jetzt. Please enter password. Und password ist nein. Dann das wird's. Ist das your final answer? Ist das mein? Ich habe das Richtige gegeben. Gibt es noch ein Alternativ? So all Previews, Previews muss ich noch schauen, wie ich die kriege. Und die weiß ich nicht. Okay, cool. Ja, das ist es. Akane, hast du es gekriegt? Ja, ich habe Ich hab's gelöst. Ich meine, eigentlich hast du es für mich gelöst, aber ich habe alles kopiert, was du getan hast. Jetzt muss ich nur noch Enter drücken. Denn Worauf wartest du noch? Drück es. Okay, okay, ich werde es tun. Ich drücke den Enter-Knopf. Als Eingabe. Shutdown-Command wurde bestätigt. Schmelzofen, also das verbrennungsofen system wurde abgeschaltet. Und der PC geht weg. Das ist doch mal schön. Champi, es hat funktioniert, es hat funktioniert. Der Eierschwungshofen ist fertig, es hat funktioniert. Tränen rollten mein Gesicht runter, als ich äh, es zu ihm heulte. Aber es waren andere Arten von Tränen. Ein wundervolles Gefühl von Erfolg und Befreiung durchfüllte meinen Körper. Gleichzeitig meine restliche Stärke verschwand und ich brach auf dem Boden zusammen. Für eine Weile lag ich einfach nur da, heulte und lachte. Und genoss es am Leben zu sein. Jedes Mal, wenn ich an ihn dachte, dachte ich, mein Herz würde explodieren. Puh, ich kann nicht glauben, dass ich es geschafft habe, aber ich bin so glücklich. So glücklich. Ich fühle es, als wäre mein Herz am Brennen. Nein, ich kann nicht darüber nachdenken, über solches Zeug. Ich muss Akane sagen. Akane, tut mir leid, aber wir haben hier ein bisschen Stress. Ich muss jetzt aufhängen, okay? Oh, natürlich, das ist okay. Ich wische die Tränen von meinen Augen weg und nickte stark. Auch wenn ich es wusste, dass er mich nicht sehen konnte. Dann schaute ich at the corner of the floor, äh, in den Ecken des Bodens. Und da waren die zwei Armbänder, die Hongkut zurücklassen ließ. Jetzt, naja, Seven und Lotus scheinen nicht wirklich glücklich zu sein mit mir. Nicht ein guter Blick, um den man jemandem geben kann, der gerade euer Leben gerettet hat, Jungs. also Leute. Jupel bist du. Okay. Ah, seid still. Genau, okay. Okay, vielleicht haben sie einen Grund, um sauer zu sein. Was ist, wenn ich Enter nicht gedrückt hätte bis jetzt? Okay, okay. Nichts hält mich zurück. Tun wir es. Warte. 90 Sekunden. Sieht nicht aus, als würde es stoppen. Was zum... Wieso hört es nicht auf? Okay, okay, vielleicht habe ich es nicht stark genug gedrückt. Muss ich nochmal... Und nochmal... Und nochmal... Okay, das bringt auch nichts. Der Alarm geht immer noch weiter. Was geht hier vor? Ich habe alle Nummern richtig. Es ist perfekt. Wieso zur Hölle stoppt es nicht? Incineration B60... Sekunden. Warte, natürlich... Das bedeuten die Nummer, die nach dem Puzzle auftauchten. 2 plus 4 plus 5 plus 7 plus 8. Snake, Clover, ich, 7, Lotus. Dann. Tornummer 9. Nein, das ist es. Das ist keine 9. Das ist keine Nummer. Ach so. Heilige Scheiße, natürlich. Auf dem Brief war es auch keine Nummer. Dann habe ich doch recht. Äh, dann müsste ich auf die richtige Nummer ins Red eingeben und... 30 Sekunden. Leute, schnell, geht zur Tür. Oh, scheiße, scheiße, scheiße, wir haben nicht viel Zeit. Mann, ich hoffe, die vertrauen mir einfach oder wir sind am Arsch. Okay, okay, keine Zeit zu erklären, wir müssen gehen. Schnell, bestätigt alle ihre Nummer. Bestätigen? Wer? Ja. Was für eine Kombination? Alle von uns, wir müssen alle uns bestätigen. Wieso? Denkst du, das ist wirklich eine gute Zeit, um Fragen zu stellen? Tu es einfach. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. 10 Sekunden, 9, 8, 7... 5. Ach, scheiße. 2 1. Haupttor wurde geöffnet. System wurde deaktiviert. Schmelzsystem. Sehr gut. Sind wir los? Oh, danke. Nein, nein, keine Zeit, um glücklich zu sein. Wir müssen gehen. Schnell, wir haben nur noch 9 Sekunden, bevor die Tür zugeht. Schnell. Komm schon, Leute, bewegt euch. Okay, wir bekommen zu einem Ende. War das nochmal ein Escape Room? Achso, die Final Question. Okay. Bewegen wir uns, Junpei. Oder beweg dich, Junpei. Genau richtig. Hinter mir ging die Tür zu. Und da geht die Tür. Nein, nein, beruhig dich nicht jetzt. Du bist nicht fertig. Wir müssen nämlich noch das Dad finden. Also wollte ich eigentlich sagen, dass June das Ganze organisiert hat, damit es kein, ähm, kein Zeitparadox gibt. Ja, die atmen jetzt einmal schwer. Scheiße. Sieht aus, als hätten wir es geschafft, hm? Mann. Mann, dieser Typ kann lachen, wenn er will. Sieht aus, als wären Clover und, Lo und Lotus voll aus äh, Energie oder aus also Puste. Snake schüttelt seinen Kopf langsam. Ich will einfach schlafen, aber... Akane, Akane, kannst du mich hören? Akane? Ich möchte dir sagen, dass wir es geschafft haben. Ich möchte mir sagen, wie gut ich mich fühle. Aber nix. Haben wir keine Connection mehr zu ihr? Okay, doch, wir sind noch bei Akane. die Tür geht auf. Vor mir stand mein Bruder. Akane, Aoi. Ich, schrie, ich heulte seinen Namen, obwohl meine Stimme fast weg war vom Schreien und sprang in seine Arme. Oh Aoi, Akane, ich grub mein Gesicht in seine, in seine Brust und heulte schon wieder. Ich heulte und heulte und heulte. Das ständige Pumpen von seinem Herz in meinem Ohr machte mich, ließ mich das Gefühl fühlen, als wäre ich zu Hause. Sein Schlag war fast wie ein Schlaflied. Ich schlug meine Arme um ihn so stark wie ich konnte, also weit wie ich konnte, und ihm so, halt, hielt ihn so stark wie ich konnte. Nur schon um da zu sein, fühlte sich wie ein Wunder an. Ich spürte die Wärme eines anderen Körpers, nicht in einer Zeit, die sich für eine Ewigkeit anfühlte. Ich wollte einfach in seinen, ewig in seinen Armen bleiben, aber ich konnte nicht. In dem Moment, als ich durch die Tür ging, starrten meine Armbänder die, den Countdown des Todes. Ich sprang weg von ihm und schaute mich um. Die Tür ging schon zu. Ich hoffe, sie hat die Armbänder vom Boden mitgenommen. Daran hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich sah das Dad nur ein paar Meter weg. Achso. Oh nein. Äh, es bra ich brauchte nur ein paar Momente, um dahin zu kommen und alle Armbänder einzuscannen. Ich ließ die, die mir Honku gedroppt hat, auf dem Scannerpanel zurück. Das war's. Ich glaube, ich hätte die voll vergessen. Ich atme tief und schaute mich wieder um. Den Riesendetektiv, den wir Seven in den Jahren nennen, und Snake, den blingen Jungen, schauten mich an. Ja klar, er ist blind, aber schaute ich an. Sie wirkten erschrocken über meine plötzliche, äh, auf mein plötzliches Auftreten. Ihre Augen waren weit offen und ihre, Mung ihre Münde auch offen. Okay, gehen wir hier raus. Wenn wir es nicht schaffen, dann rennen wir vielleicht wieder in Hongu. Aoi hatte recht. Es war Zeit, dass sie losliefen. Der Name Hongu schien dafür zu sorgen, dass Seven und Snake aus ihrem Überraschungsding rauskamen und sie nickten. Wir rannten los über die Treppe hoch zur Freiheit. Noch mehr rennen. Aber wenn wir hier wirklich rauskommen, dann ist es kein Wunder, dass wir wirklich so hart rennen. Mein Herz, mein, Herzschlag. mein Herz schlug so hart, ich konnte es kaum hören. Gott, ich kann es kaum erwarten, richtige Luft nochmal zu atmen. Hm? Redet Seven etwa? Hey Junpei, kann ich dich was fragen? Was los? Die, Tor mit, die Tür mit den neuen drauf. Wieso ging sie auf? Ja, alle fünf von uns haben uns bestätigt. Das gibt acht. Es sollte nicht aufgehen. Das ist nicht wie du. Das klingt nicht nach dir, Lotus. Ich dachte, du hast es schon rausgefunden. Hä, wieso? Weil du mir die Erklärung gegeben hast für die Bases, die Idee von Basen. Klar, was sind die zwei Nummern in Bas 2, 0 und 1? Wie mit Bas 10? 0 bis 9. Wie bis Bas 16? Base 16, 0 bis F? Nach 9 kommt A, B, C, D. Du hast recht. In anderen Worten ist A in Base 16 10. B ist 11, 10. Was ist damit? Verstehst du es nicht? Wenn wir da weitergehen. Wenn du bist, du Bar 27 hochgehst, das ist Schwachsinn, dieses blöde Base. Bar 27? Ja. Na die Nummern sind genau selber aber. Du würdest noch mehr Buchstaben dazu nehmen. s 14 F15. Noch mehr Buchstaben. Ja und dann, was kommt danach? Q. 26. Und was bedeutet das? Das war keine 9 auf der Tür. Das war ein Q. Ein scheiß niedrig geschriebenes Q. Ja, ziemlich genau. Um es anders zu formulieren. Es war eine 9 in Base 10, aber eine Q in Base 27. Ach, dieses ich mag dieses Alphabet nicht. Ich weiß nicht, welcher Idiot auf so eine Idee kommt, so ein Alphabet zu erfinden. Oder so ein Nummernsystem. Noch mehr rennen. Okay, meine. Meine Schenkel töten mich. Ich schwöre, jeden Moment, jetzt äh, reiße ich mir eine Muskel. Ich, es fühlt sich an, als würde jede Zelle meines Körpers nach Luft schreien. Oh. Verdammt, jeder Atemzug, den ich nehme, ist eine Folter. Es fühlt sich an, als würde meine Lunge äh, auseinander explodieren. Also, Burst explodieren. Vielleicht nur eine kurze Pause. Nein, nein, ich kann nicht aufhören. Keine Zeit. Komm schon, Leute, Es sind nicht mehr viele Schritte übrig. Rennt, rennt. Wie eine Kugel, die einen... Lauf runterrollt. Wie ein Tornado, der durch einen See von Wolken schneidet. Klar. Es fühlt sich an, als würden wir auf dem Rücken eines riesigen, aufgerollten Drachen laufen. Endlich. Atem, atem, atem. Alle atmen einmal. Puh. Jesus, ich kann noch kaum atmen. Nein, Chumpei. keine Zeit zum Pause machen. Reiß dich zusammen, du bist fast schon da. Okay, ich werde es auch machen Ja, natürlich. Wir sind endlich da. Bitte mach's. Siehst, sicher, du siehst aus wie eine riesige, schwere Tür. Aber du bist das einzige Ding, das zwischen mir und meiner Freiheit steht. Aber noch wichtiger ist das, du bist das einzige, das zwischen mir und Akane steht. Du wirst öffnen. Und du wirst dich jetzt öffnen. Ich fühlte eine Hand auf meiner Schulter. Es war Aoi. Äh, er drückte mich... Er gab mir einen kleinen zusichernden Druck. Ich war so glücklich, dass ich äh, jederzeit schmelzen konnte. Mein Herz hatte Frieden. Und nicht nur, weil mein Bruder hier war, mit mir zusammen. Dank dem Riesendetektiv konnten alle von uns, von uns neun. Wir konnten endlich entkommen. Im fernen Horizont konnten wir sehen, konnten wir das, äh, die Umrisse des Schiffs sehen, als es unterging. Es kam ein riesiges Gebrüll oder ein riesiges Geräusch, als es endlich unter die Wellen schlüpfte. Der letzte Schrei echote über den Ozean und dann war es weg. Es ist vorbei. Aoi flüsterte. Ja. Es war vorbei. Es war endlich fertig. Oder war es? War es das wirklich? Nein, das war falsch. Das war es nicht alles. Da war ich mir sicher. Das war nicht das Ende. Es war nur der Anfang. Das war der Prolog. Zu was würde... Was in neun paar Jahren passieren würde. Endlich Luft. Verdammt, ist die Sonne hell. Also haben wir in, äh, 6 Uhr morgens oder 6 Uhr abends? Das ist immer noch nicht geklärt. Ich muss zugeben, es sieht nicht aus wie... Warte. Niemals. Du musst mich verarschen. Was? Es kann nicht... Das ist... Ja. Uh, okay. Das ist das Gebäude, im lustige Gebäude in der Nevada Wüste. The Mock Experiment Building. Mockingbird ist ja ein Specht, oder? Ich denke, ich glaube, das kommt von... Mock kommt von da, sonst wüsste ich nicht. Oh mein Gott, das, die ganze Zeit waren wir im Building Q. Ziemlich sicher, da ist eine Wüste draußen mit Bild mit äh, Bergen rundherum. Hallo da so, ne? Boah, bin ich glücklich, dich zu sehen. Ich glaube, ich war noch nie so glücklich, einen Sonnenaufgang zu sehen. Hab ich was fallen gehört? Ah, stimmt, unsere Armbänder. Ich glaube, ich habe die noch nie von unten gesehen. Schauen wir mal, was drin ist. Äh, wie, nur ein kleiner elektronischer Chip, wie eine ATM-Karte. ATM ist ja so ein Bankautomat-Ding. Das ist es. Nichts sonst. Nichts, dass überhaupt wie ein Zünder aussieht. Da war niemals ein Zünder von Anfang an. Wieso ist dann die Nummer 9? Hm, ah, keine. Wieso ist denn Nummer 9 gestorben? Wie? Jumpy. Hä? Ich muss ziemlich verrückt über das Mädchen sein, wenn ich daran denke, ihre Stimme im Wind zu hören. Ähm war das jetzt das Ende? Ich lasse es mal laufen, weil Kann ich die skippen? Nö, kann ich eh nicht Okay Das war jetzt ein bisschen speziell Also wollen die damit eigentlich sagen, dass äh, June Serious, die sich selbst gerettet hat Durch dieses Spiel Über uns Okay, dann macht Sinn, dass vor neun Jahren das Schiff untergegangen ist, dass wir im Building Q sind und nicht auf dem Schiff nochmal. Ja, sie haben mir ja gesagt, dass das Schiff eine genauere Kreation bekommen hat in der Wüste. Okay, die Story ist eigentlich recht cool. Ich hätte mehr erwartet irgendwie. Wie gesagt, ich bin von Duncan Romper ein bisschen, vom Ending ein bisschen mehr so, wow, da kommt sicher mega das Plot. Ich will nichts verraten, wie gesagt. Danke, ist noch offen. Ähm Aber der Plot ist schon cool, muss ich zugeben. Der Plot gefällt mir. Ich muss noch gucken, was der letzte Erfolg ist. Vielleicht mache ich den noch. Aber ich finde den Plot cool. Ah, es geht noch weiter. Habe mich schon gewundert. Ich guck kurz, was die Trophäen sind, wie ich die bekomme. Hm. Bist du okay? Ah, komm schon, das, das ist nichts. Wirklich? Ja. Du siehst nicht okay aus. Es war genau vor dem Ende der Elementarschule, von der Grundschule. Jumpy und ich saßen nebeneinander auf einem kleinen Hügel und schauten uns über die Stadt an, wie die Sonne sich setzte. Wie sieht es aus? Er war halb ernst und halb witzmachend. Ich habe zuerst über eine Minute darüber nachgedacht. Naja, lass uns mal... Oh... Okay, schauen wir mal. Es sieht aus, als hättest du eine Kröte geküsst und hast Warzen bekommen, aber dann sind sie einfach größer und größer und größer geworden. Hm. was soll das überhaupt heißen? Junpei lachte und... Aber, aber, Siehst du? Ich hab dir gesagt, das ist nicht okay. Du bist zu... äh, Reckless. Nicht mutig, ähm... Leichtsinnig. Du kannst nicht 5, 8 Klässler schlagen, Junpei, das ist verrückt. Ja, aber ich konnte nicht einfach dastehen, meinst du... Denkst du nicht auch? Ich musste etwas tun. Ähm, wie man den Nevada-Wüste so vorbeifahren sieht. Für ein SUV hat das Ding ziemlich einen angenehmen Fahrt. Eine ziemlich angenehme Fahrt. War schon nett von jemandem, das zurückzulassen außerhalb des Gebäudes. Ki äh, Schlüssel drin, Benzin drin. Äh, fast schon was wäre es ein Geschenk, weißt du? Wie auch immer, wir sind rein und jetzt sind wir hier, fahren über, den, über die Wüste. Lotus ist im Beifahrersitz, Snake und Seven und ich sind hinten im Rücksitz. Ich kann nicht glauben, dass wir sie fahren <lacht> Boah, das ist so lustig. So geil. Fahren macht so viel Spaß, wenn nichts im Weg ist und da gibt's kein Tempolimit. Hey Clover, äh, pass auf die Unebenheiten auf, okay? Wenn der Wagen nur ein bisschen springt, dann glaube ich, werde ich verdrückt. Hey, halt die Fresse. Ich kann nichts dafür, dass ich so groß bin, okay? Sei still. Wieso fährst du nicht, Seven? Ich bin ein Kopf. Ich würde das Gesetz nicht brechen. Er ja, hat keine internationale Fahrgeme Fahrerlaubnis. Ja, aber du könntest vorne im Beifahrersitz sitzen. <lacht> oh nein, ich gebe keine Chance, dass ich den Sitz abgebe. Und Clover? Du brauchst nicht zu bremsen. Der Wagen mit Santa und June drin sollte irgendwo ganz weit vorne vor uns sein. Jo, ich habe ein paar frische Reifenspuren gesehen draußen. Kein Zweifel dran. Dann müssen wir uns beeilen und sie aufholen, oder? Klar. Oh, scheiße. Verdammt, sie muss nicht so schnell fahren. Okay. Ich, glaub, ich wusste nicht mal, dass so ein Wagen so schnell fahren kann. Wir schmeißen schon viel Staub rum. Ein paar Stunden nachdem wir in die Junior High-Studenten hochgelaufen sind. Sie haben sich im Gebüsch versteckt. Oh nein. Sie haben sich im Gebüsch versteckt, hinten, hinter dem Hügel in einem der Gebüsche und haben ein Kätzchen in Gasolin, also in Benzin, getränkt. Sobald wir dies sahen, rannte Junpei zu ihnen wütend »Hey, was zur Hölle macht ihr da?« Und dann sprang er sie an. Er packte das Kätzchen und warf es mir zu. Ich fing es, rannte zur Polizeistation so schnell ich konnte. Held mir, »Hilf mir, Officer, bitte! Ihr müsst mitkommen!« Die Polizei kam mit alles, was sie gefunden haben, war ein Jumpy, der verprügelt wurde. Konntest du nicht wegrennen, nachdem du das Kätzchen mir zugeworfen hast? Er streckt seine Zunge durch das Loch in seinem Mund raus, wo ein Zahn rausgefallen ist. Ja, ich glaube, ich hätte es gemacht können. Aber wieso hast du es nicht gemacht? Ich wollte nicht. Ich wollte sie verprügeln. Richtig hart verprügeln. Weil sie das mit dem Kätzchen gemacht haben? Ja, das auch. Aber. Ich glaube, das waren die, die hinter unserem Erstsemester-Mord steckten, oder? Ah, du meinst das die Häschen? Ja, die Häschen. Er rupfte so ein, Gras, ein bisschen Gras vom Boden aus und warf es in den Wind. Sie haben mich gefragt, von welcher Schule ich kam, und ich habe es ihnen gesagt. Dann sagen sie, sie werden das Gleiche mit dir machen, wie sie es mit den Häschen gemacht haben. Ich konnte es Ihnen nicht verzeihen, also habe ich... Hey, da gibt es immer noch was, was ich nicht verstehe. Klar, wahrscheinlich wissen Sie genauso wenig wie ich, wie Ace. Aber ich sollte sagen, Gentaru Hongu. Wieso hat er das non projekt kreiert? Irgendjemand eine Idee? Hm. Wieso fragst du nicht selber? Ja, ich glaube, ich könnte, aber... Er ist immer noch im Kofferraum? Ja, ist er. Festgebunden. Ich vermute mal, sein Mund ist festgeknebelt. Echt? Seine Augen schienen leer. Keine Emotionen, nix. Ich muss nachher nochmal kurz gucken. Ich habe noch die Trophäe offen gehabt. Ich habe es gerade zugemacht. Er sieht aus, als hätte er aufgegeben. Äh, ich frage mich, ob er überhaupt noch interessiert ist dran, was mit ihm passiert. Hey, hast du uns zugehört? Ja, mach nur weiter und tu so, als hättest du uns nicht zugehört, du alter Bastard. Reiß mir mal das äh, Klebeband runter. Komm schon, ich weiß, du hast uns zugehört. Antworte mir. Du könntest schon mit mir reden, wenn du willst, Mann. Ich, ähm, wollte nur die Gesichter sehen. Die menschliche Gesichter. Ich dachte, ich dachte wenn, ich das, wenn ich die Fähigkeit gewinne, auf dieses morphogenetische Feld reinzugreifen, zuzugreifen, dann konnte ich vielleicht ihre Gesichter sehen. You could understand how expressions. Indem du in die Gedanken der anderen Menschen reinguckst, könntest du verstehen, wie die die Ausdrücke von anderen verarbeiten. Das ist es? Ja, wenn du das so einfach sehen willst, ja. Wenn du eine philosophischere Antwort willst, dann kann ich dir das auch liefern. Das menschliche, äh, Schwarmbewusstsein. Ey, ich glaube, das ist genug von dir, Kumpel. Machen wir das Tape wieder drauf. Okay. Was war deine zweite Frage? Du, hast, du wolltest Dinge haben, nicht? Hm, na naja, jemand ist ein bisschen neugierig. Äh, meine nächste Frage hat nicht wirklich was mit euch zwei zu tun. Das für dich, Seven. Dieses ganze Alice-Zeug. Was ist damit? Naja... Vor neun Jahren, als ich von der Gigantic entkam, jagte ich Hongo weiter und habe gehofft, ich konnte ihn äh, erwischen, wenn er irgendwo aufgetaucht ist. Während meiner Untersuchungen habe ich mehr über die Gigantic erfahren. Ich habe auch herausgefunden über Gordain und Alice. Du antwortest nicht wirklich meine Frage? Äh, war da wirklich ein Mädchen, das nicht auf Raumtemperatur schmelzen konnte? Hm, klingt, als würde Hongo was sagen wollen. Okay, okay. Ich lasse dich, lass dich reden, aber du musst dich benehmen. Was? Alice existiert nicht. Vor neun Jahren habe ich Alice's Sarg hinter der Bibliothek auf dem Unterdeck gefunden. Da war nichts drin, außer die Wurzel von einer bestimmten Pflanze. Eine Mandragora, ja genau. Meine Untersuchungen ergaben, dass es eine, ein Mitglied der Familie Mandragora war, von der, äh, mit der Genus. Mandragora ist eine Gattung von der Familie Solanaceae. Äh, ich konnte ein bestimmtes Alkaloid von ihr extrahieren. Ich benutze dieses Extrakt zum Soporil kre äh, kreieren. Ihre Kreation war... Ein unglaublicher Fortschritt von meiner Firma und wir sind massiv äh, schnell gestiegen. Shit, der geht weiter. Tabs geht wieder drauf. Da ist meine Fragen, kann warten. Für jetzt müsste ich einfach... Äh, ich glaube, ich genieße einfach die Fahrt. Wie weit sind wir Es ist nämlich einfach Wunder, wie weit wir im Tri sind. Okay, wir sind auf dem letzten Teil. Ich bin bei 50 Minuten ich bin gerade nur um überlegen, ob ich... Nochmal cut -tab. Ich glaube, das ist nicht wert. Ich glaube, ich mache nochmal eine Überfolge für den Schluss. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Hier, das ist für dich. Was ist das? Das ist eine für dich Puppe. Ihr Name ist J Jumpei. Jumpy zog etwas aus seiner Tasche und drückte es... Ah, und streckte seinen Arm Richtung mich aus. In seiner Hand war eine Puppe aus äh, Garn, klein gemacht, um in sein klein genug, und um in seine Hand zu passen. Jupi, bist du sicher, es ist das eine für dich-Puppe? Hm? Ja, die Frau im Shop hat es gesagt. Das bedeutet, es ist für dich, oder? Aha. Ähm, ich meine, bist du sicher, es ist keine Voodoo-Puppe? Das ist. Oh Mann, oh Mann. Ja, ich meine, es sieht aus wie eine Voodoo-Puppe. Ich meine, du weißt, für was man Voodoo-Puppen braucht, oder? Ja, ich glaube, dann Junpei zu nennen ist keine gute Idee, oder? Wieso gibst du sie mir denn überhaupt? Es wirkt plötzlich so spontan. Naja, ich... Ähm du weißt, nach, Jun nach Juni werden wir es nicht mehr so oft sehen, oder? Ich meine, wir werden in anderen Schulen sein und... Ich dachte nur, ich... Äh, weißt du... Ähm okay, wie wär's, wenn wir sie dann Juni nennen? Okay... Also ich wollte sie dir auf jeden Fall geben. Du klingst wie so ein schlechter Bandenchef. In einem schlechten Film. Ja, ich, Kopf, einer eine Bande, diese Puppe. Ich weiß nicht, wer was sagt. Traditioneller Fluch des Stammes und so. Also gebe ich dir... Eat me, also ich, ich. Also sind wir immer zusammen. Oh, Jumpy. Wenn irgendwas schlecht ist, dann halte sie und bete. Ich komme, wo auch immer du bist. Also hier, nimm sie. Ich streckte meine Hand aus und nahm sie Puppe so, äh, sanft. Danke, danke dir vielmals, Jumpy. Bevor ich es merkte, heulte ich. Tränen liefen mein Gesicht runter und... ...tropften auf Junes kleinen Garnkörper. Oh, Jumpy, ich werde dich niemals vergessen. Ich verspreche es dir. Schumpe also schaute genau in meine Augen und sagte nur fünf Worte. Ich werde dich auch nie vergessen. Der Himmel war in einem wunderschönen Blutrot, Crimson Red weiß ich sogar. Ha. Ähm, also es runter, also es wie der schmalz Richtung Horizont. Die letzten goldenen Sonnenstrahlen streckten sich über die Stadt und malten sich selbst über den Hügel. Wir, wir saßen da, gebadet in diesem warmen Licht des Abends. Nur die zwei von uns, leicht gegeneinander gelehnt, Schulter zu an Schulter, die Sonne sank und wir gingen immer noch nicht. Wir schauten still weiter zu, als die Dunkelheit sich verstärkte und Stück für Stück starten denen die Lichter einzeln anzugehen, flackerten an. So. Das ist immer noch etwas, was ich nicht verstehe. Um ehrlich zu sein, es ist es das größte Mysterium, soweit ich mich, äh, soweit ich denke. Und auch das ziemlich Einzige, was wirklich wichtig ist. Es hat mit Jun und Akane zu tun. Vor neun Jahren starb sie im Schmelzofen der Gigantic, aber Sie ist lebendig, ist June. Aber wie? War es, weil ich in dieses morphogenetische Feld reintappte, also reinkam, und sie vor neun Jahren gerettet habe? Hm, okay, okay. Sag mir mal, das macht irgendeinen wahnsinnigen Sinn. Wenn ich das getan hätte, dann... Wie mache ich Sinn daraus, von was Seven sich erinnern kann? Snake macht Sinn, er ist blind. Er konnte ihren Körper eh nicht sehen. Aber Seven? Er, war, er sagte, er war sich sicher, dass er es gesehen hat. Heißt das, da ist das irgendeine Art historische Un Unge Unsicherheit? Oder warte mal. Vielleicht ist es nicht alles. Da gibt es eine andere logische Erklärung. War das, was du mir gesagt hast, die Wahrheit, Seven? Du siehst zufrieden aus? Nein, keine Chance. Er hm. Vielleicht hat er es nicht ertragen, dass er aus Kopf versagt hat und jemand sterben ließ und deswegen hat er ihr geholfen? Kann das sein? Ey, guck mal da drüben. Da ist jemand neben der Straße. Hm? Was? die stärkende Hitze der Nevada-Sonne schlug auf ihren Kopf der Strand äh, die Wüste um sie rum wellte sich in Hitze und da stand in auf diesem schimmernden Fläche eine Frau, ihr Arm draußen und ihr Daumen hoch. Es ging nicht lange, bis Jumpe realisierte, wer sie war. Vor Jumpe realisierte, wer sie war. End. Don't forget your tower. Ah, das ist die Hidden. Finish all scenarios. Okay, das sind alle äh, Virtual Last Resort Trophies. Ich muss noch die Previews schauen irgendwie. Ja, ich würde gerne ins Spiel zurückgehen. So, jetzt bin ich verwirrt. Okay, jetzt habe ich alle äh, alle Trophäen gekriegt. Das ist gut. Das coffing haben wir auch frei. Es kommt dann gleich wieder das Schiff. End. Ich noch nochmal durch kurz über dieses Ending. Oder über diesen Start. Weil da macht Chunpei einfach wieder auf. So, und jetzt kann ich save. Ich speichere das nochmal als einzelner Spielstand. Einfach sicherheitshalber. Man weiß ja nie. Sie kommt vor im zweiten Teil. Das sieht man. Sie ist da. <lacht> Rechts. Hm. Nein, das wollte ich nicht. Ich frage mich, ob die Geheimnisse noch weitergezogen werden durch einen zweiten Teil. Ja, auf jeden Fall. Ich werde den zweiten Teil spielen. Ich finde den ersten gerade so, so richtig geil. Der hat mir echt Spaß gemacht. Okay, wir schauen jetzt noch die Previews, die ich gesagt habe am Anfang. Die geben einen Spoiler. Das wäre, wenn ich den Bildschirm lange genug nicht bewege, im YouTube oder so, kommt dieses Video. Und ich finde, das ist ein Spoiler drin. Also nicht mehr jetzt, wenn man es kennt natürlich, aber vom Anfang her wäre es ein Spoiler gewesen. Oder halt von, so hey, da sind Mysteries drin und so. Aber ich finde, das wäre zu viel gewesen. Jetzt ist es Zeit, lass unser Spiel beginnen. Und leider ist das die falsche Antwort. Ich bin Santa. Gibst du einfach so auf? Häng dich rein, Jun. Es ist Zeit, lass unser Spiel beginnen. Die haben wir gar nicht gesehen, oder? Aber wir haben die Trophäe, glaube ich, nicht gekriegt mit Schau alle. Ah doch, jetzt haben wir sie. So all previews. Geil, die habe ich hier im Trophy-Menü gekriegt. Toll. Jetzt habe ich ein Screenshot vom Trophy-Menü. In der Trophy-Menü drin. Tolle Sache. Ähm ja, natürlich ist zwar sehr viel lesen. Wir sind dann jetzt vielleicht... Es also ist jetzt Folge 17. Das ist vielleicht 15 Stunden dran gewesen. Das ist schon heftig. Aber es macht echt Spaß. Und ich muss sagen, es ist echt cool. Ich lasse mal die Save-Data drinne. Die will ich nicht löschen unbedingt. Ich stand noch mal kurz das Spiel neu. Ja, doch, das ist genau sie rechts da, oder? Ne, sie hat einen anderen Mantel an. Na gut, das sagt gar nichts aus. Unten rechts. Und die Kleine, die unter 7 ist, sieht aus wie Clover. Weil sie hat auch ein vierblättiges Kleeblatt auf dem Auge drunter. Ach. Das Klischee wäre jetzt ja gleiche Hafer, aber das muss dieselbe sein. Dann wird aber unten links und oben rechts dieselbe Person sein. Das wäre dann sehr komisch. Wobei, wie wir ja gerade gesehen haben, Zeit ist relativ. <lacht> Wobei Zeitreise war nicht möglich. Soweit ich es verstanden habe. Nur die Zeitüberbrückung. Ich frage mich nur gerade, ob Seven geholfen hat, das Ganze aufzuklären. Das war schon heftig, wenn Seven das mitbereitet hätte. Ich schaue noch mal kurz das Spiel. So. Na, wie auch immer, das war auf jeden Fall der erste Teil. Ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Antworten im zweiten Teil. Ich gucke nicht viel im Wiki nach, weil ich habe das Gefühl, es gibt, gibt immer noch Spoiler, wenn da was im zweiten Teil erst erklärt werden würde. Wenn da noch Charaktere vorkommen, aus dem ersten natürlich. Aber so wie es aussieht, ich habe das Gefühl, Clover kommt noch mal vor dann. wie ich das jetzt gesehen habe. Ansonsten... Lassen wir uns überraschen. Es gibt eine Zeit, bis ich das wieder spielen werde. Das kann eine Zeit dauern. Mal schauen. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!